Kann man nicht deutsch sprechen. Ja, okay. Hier riecht schon nach Pferd. Riecht schon nach Pferd, ne? Ja, ja. eindeutig. Lipperkebonan, Mangis ja, also Ma Mangosteenplantage, die sind alle die Bäume von ja. Mangosteen. Ja, da sind keine Früchte dran. Nein, noch nicht, ja, da gibt es dann auch schon Kaffee, das, ya, kaffee baum, ya. Da, gips dan... Ini, uh, anu apa ini? Yang ini apa ini? Nah, ini manggis. Yang ini? Manggis, manggis juga, ya. juga, ya? Sama, tapi gak da banyak baun, daunnya. Ya. Wenig blader, aber da, isau menggustin baum, hmm. ya. <laughs> Kalau ini kopi, ya. Duku, ja, da gibt es auch schon andere Früchte, Fruchtebaum. Luku, du, Duku, ja. Hat es auch Rafting hier? Ja. Bist ja. du Rafting oder Du, der Kettilbram, Anna ist ja. Ich frage nach dem Rafting, da gibt es auch schon ein Schlauchboot, doch. Ja, ja. aber das, das wäre für die Kinder, ja. Nicht für uns, ja. Jadi sini perkebunan manggis ya di daerah Karangbayan ya? Ya Pak. Da is jetzt papaya. Papaya. Ya, richtig. Und wir hatten morgens auf unserem Obst Teller papaya. Ah, oke. Okay. Beim, beim Frühstück, ja? Beim Frühstück. Glaubt zu uns ist der Name eingefallen. Ja, kennen <lacht> <lacht> <Ja, ending>, den Geschmack, <lacht> vergessen, Luper. weg war, weg war das. Das ist <lacht> <lacht> aber schön. Aber eine es auch schön. ist es es auch auch ich hab ja den Geid nicht in gebannt. das ist jetzt wenig Wasser, oder? Das ist wenig jetzt, ja, ne? ja. Wir brauchen schon mehr Wasser für eine äh, Wildwasserfahrt. Ja. Ja, ja, ja. Das ist Bambus, ja? Ja, das Wolle, wollen wir. Mhm. Aber schon wir verschiedene Sorte Land. von Bambus. Das, wir, ist, das wir, ist schon die kleinere Bambus. Ja. Das kleinere. Etwas kleiner gibt's wir auch haben schon in Karlsruhe im Warten... ...Bambus, ja? ...gekauft für teuer Geld. Das wächst <lacht> ja nicht bei uns. Ach so, ja. Ja. Die werden da gezüchtet. Mhm. Und es gibt spezielle... Gärtnereien, die sich auf Bambus spezialisiert haben. Mhm. Aber der ist dann so dünn so dann mal, ne? und wird auch nicht hoch. Ah ja. Die mhm. so werden auch Schutz. so sehr hoch bei uns hier. Wie die. Ja, ja, ja, vielleicht. Zehn Meter. Ja, bestimmt, ja. Den, den wir hatten, das war gerade so, damit die anderen Leute nicht reingucken können. Mhm. Das war vielleicht so zwei Meter hoch, 1,80 hoch. Ja, war. Apa apa. Di mana? Kemana kita nih paling bagus? Timur atau sana dulu? Oh ya? Saya ada kolam ikan. Hmm untuk pemancingan ya? ya. Kalau ke timur, ke timur apa? Ujungnya sana. Ah? Ujung timur. Ujung timur ya. Jadi nggak ada apa-apa ya? ya? Cuma? Ada bruga di sana di depan. Bruga, ja. Bruga meint er jetzt dieser Gazebo, ja? Die mhm. Brugger, ja, die, wo man so rumsitzt, ja. Mhm. Was macht die Bild von mir? Nein, von deiner Schrift. Oh ja, das ist gut, ja. Das ist aber die deutsche schön. Reiseleitung. Waren, das sieht gut aus. Doch, <lacht> oh, schön. Das mir. Ja, das ist gut. Also das nächste T-Shirt, was du machen lässt, machst du dann in Farbe. Es sind ins oben schwarz, in der Mitte rot und unten ah, gelb. Farbig, ne? Ah. Ein bisschen bunt, ne? Ja, oh, dann Deutsch. sieht man das gleich als deutsche Flagge. Ah, ach so. Weitem, ja. Ohne, dass du die Schrift liest. Das ist ja. gut. Ja. Ja. Eine Idee, ne? Ja, ja. Das obere schwarz, rot. Obere schwarz. Genau, die obere Zeile mit deiner ja. Internetadresse. Ja. Schwarz. Schwarz. Mhm. Das mittlere Brot. Und, Und mit das Ah, Gut, gut, gut, gut, gut. Es gibt immer Ideen, wenn man so ja, ja, oft ja. Gespräch führt äh. ja, mit Fremden. <lacht> äh. nee. Ich meine noch. <lacht> <lacht> <lacht> mit Freunden, ja, mit Freunden. Ja, ja du hast es fast gehört. Ich habe gesagt, mit Freunden. nicht ja. Ja. Mit Freunden. Ja. Fremde oder Freunde ist ein Lied. Das gibt's ein Lied. Lied. Das ah, heißt Fremde oder Freunde. Ah. Zwei Varianten gibt's. Ivalule das Lied singen. deswegen. So. Ja. Wir, können, wir ja. können ja mal Supernova fragen, ob er das Lied Fremde oder Freunde für uns singt. Er macht immer Spaß. Am Anfang hat er gesungen I believe I can fly. Das macht er immer zur Begrüßung. Wenn ja. wir kommen, dann singt er uns ein Lied. <lacht> Und dann hat er versprochen, ich singe euch ein zweites Lied. Okay. Da mussten wir tagelang warten, deswegen musste heute Morgen das zweite Lied singen. Hier kann man Kano machen, da ist was Wasser da, weil es tiefer ist. Ja, mhm. ja so also für Einheimischen, ist ja, schon ein bisschen Action heißt das, ja. Ach, Action gibt es ja auch. Ja, für Einheimischen, ne? Da kommen Leute auch angeln, ne? Ja? Mhm. Da steht ihr da. Das auch sind zwei auf da. Und müssen die jetzt was bezahlen dafür, Ivo? Nein. Nee. Nee, da. Ach, braucht man ja nicht zu zahlen. Da gibt es vielleicht keinen Fisch auch. Ja. <lacht> <lacht> Aber angeln. ja. Ja. ja das sieht sowieso von uh, von Pferden, ja. Mm -hmm. Die Abdrücke ja. Von Hirsu. Kata bule gitu. Oh, bule? Ja. Eh, oh, die die Tourist juga di Ja. Ja. Baru datang Ja. Baru datang. Kadang-kadang das? ja, ja. Das sind auch Touristen. Da kannst du ein pache aran simmer orange hier. simmer orange simmer orange simmer orange simmer orange simmer orange simmer orange Oh, gitu. Lokasi Camping? Di sini orang camping ya? Yeah. Ja. So, das ist da. zum Bogenschießen. Ja, da kann man auch schon hier angeln. Ne? Das, ist, das ist ja kein Swimmingpool. Zum Angeln, ne? <lacht> Ach, heimlichen Bild, Ja. Nein, unheimlich. Das, unheimlich okay. Ja. Das auch Und da kommen viele Einheimische, lokale. Ja. Genau. So her. meistens dann am Sonntag. Ja. Mhm. Heute Samstag. Ja. Mhm. Erst dann vielleicht. Heute Nachmittags kommen welche, aber dann meistens dann am Sonntag, ja, mhm. sind die da. Oh, schön, ja. Das ist, schön, das ist, ja. Das ist eine schöne, gute Kamera jetzt, ne? Ist es Samsung, oder? Das Handy? Hm? Ja. Samsung, ja. Wie meinst, ne? Wie meine, ja. Wie meine, ja. Ja? Oh, sind die Ballet, ja? Ballet, ja. Ja, ich hab hier Ballet, Du mal gehen timur ja. Du ja, gebunden Wer fragt, ob wir noch da weiterlaufen, da sind wir dann rechts abgebogen, ja. Ob wir dann noch weiter in die Richtung, woanders, in die andere Richtung laufen wollen, ja. Nee. Nicht, unbedingt. nicht dan oh. uh, kita lewat sini aja ya kayaknya berarti balik sini. ya ya berarti sekit ya cuma sekarang ya Wow, Färbe. Was die Blumen? Da ah, also die Mimöse, Mimöse, ja, die an der Seite waren. ja Wir sind doch dann hier lang gelaufen. Ja, oh, woanders lang gelaufen. So, die Groß große Fahrt ja. Willst du reiten? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Reiten ist nichts. Aber das sieht jetzt noch okay aus. Ja, Wir ja. haben Dokumentation gesehen, wie die Pferde gequält werden. Die kriegen kaum zu essen. und oh ja. Die schweren Touristen sitzen dann oben drauf und reiten die armen ja, Pferde. Das ja, die, die Einheimischen sind meistens hier, die hierher kommen. Ja? Mhm. Die sind ja schon leichter als, das als die Touristen. Ja? Oder? Ja. <lacht> Jeden Fall. <lacht> kleines Vivid auch. Unser Beispiel kleines Vivid ist nicht nur klein, <lacht> sie ist auch so dünn. Ja. Oder mit Quad fahren, das wäre auch schon was, ne? Ich bin kein kein ich will kein will kein. Aber vielleicht helloa ich weiß nicht. Ich Itu mal. Oh. Ya, nanti mungkin di sana cuma ntar